Hallo, grüße euch, ich bin Pit und liebe Grüße aus dem, wie man sieht, sonnigen Paraguay. Herzliche Grüße und das heutige Thema kommt sofort. So, heute wieder aus der Reihe. Vielen Dank zuerst an euch. Fragt den Pit, abgekürzt Hashtag FragPit. Vielen Dank. Ich habe also wirklich sehr, sehr viele E-Mails erhalten und da möchte ich mich bei euch natürlich bedanken und er wird auf jeden Fall davon profitieren. Ich habe einige Fragen rausgesucht, kann ich ja auch verstehen, dass viele nicht öffentlich drüber schreiben wollen, direkt in den Kommentaren, deshalb vielleicht bei E-Mail mich einschreiben eingeschrieben haben. Aber gut, kein Problem, ich werde selbstverständlich auch die Fragen beantworten. Heute... Wird es kurz gehen um Berufsaussichten hier in Paraguay, als auch um Schulen. Es kommen immer wieder neue Einwanderer, die halt viel jünger sind als wir und natürlich die auch kleine oder verhältnismäßig kleine Kinder haben. Also bleibt dran. Also ich habe hier auch die Frage mit äh, Schulen, welche Optionen ich empfehlen kann und welche Schulen gibt es überhaupt. Äh, gut, zu diesem Aspekt, glaube ich, oder zu dem Thema, äh, hat auch Chris also ein gutes Video, meiner Meinung nach, gemacht. Der hat also auch zwei Kinder, soweit ich informiert bin. Also äh, da kann man sicherlich die guten Informationen rausziehen, zumindest aus seiner Sicht. So. Ich wollte aber noch einen anderen Aspekt bei diesem ja, Problem, kann man sagen, anschneiden. Äh, also grundsätzlich gibt es staatliche und private Schulen, so im Allgemeinen. Aber ich sehe, das eher als, als Vater bzw. als Mutter ja, in Deutschland äh, hat man meiner Meinung nach wenig Zeit für die eigenen Kinder. Warum? Ja, weil äh, natürlich der Vater voll am Arbeiten ist und die Mutter meistens ja, ja auch, was uns Gehalt reicht, meistens nicht, um die Bedürfnisse zu decken, also die Lebensbedürfnisse zu decken. Äh, und hier sehe ich in Paraguay auf jeden Fall die Chance, ja, also die Schule, aus dem anderen Sichtwinkel. Also, warum nutzt ihr nicht die Chance und schickt einfach eure Kinder in die stattliche Schule? Warum? Also, ich bin der Meinung, wenn die Kinder sich hier anpassen sollten, ja, und ich sag mal, normal aufwachsen, da sollten die Kinder auch das normale Leben kennenlernen. Ja? Also meine persönliche Meinung ist, aha, die Kinder in die stattlichen Schulen schicken, da haben die natürlich, ja, also wachsen normal auf. Nicht abgehoben. Ich kenne auch viele, nicht nur deutsche Schüler, sondern grundsätzlich auch Paraguayische, die natürlich, der Papa hat's Geld, Mama hat's Geld, also der Junge hat nichts im Kopf, wird nur durchgeschoben und gewöhnt sich schon seit klein auf, oder klein praktisch mit dem Geld schlicht umzugehen. Und glauben mir, die beste Erziehung für die Kinder ist zu Hause. Das heißt, wenn der Vater und die Mutter sowohl der eine als auch der andere zu Hause sind beziehungsweise viel Zeit für die eigenen Kinder haben. Grundsätzlich die besten Universitäten gibt's natürlich in Großraum Ascension, also drumherum um die Hauptstadt, aber da möchte ich persönlich nicht wohnen. Ja, so einfach ist es. Und außerhalb von dem Großraum Ascension, ist die Schulbildung natürlich am etwas kleineren Niveau. Aber... Möchtet ihr in einem Großraum Asunción wohnen? Ich nicht. Also ich kenne Paraguay schon seit 18 Jahren. Da zieht mich keiner hin. Deshalb haben wir hier ne, die Gegend. Man hört vielleicht die Vögel. Einfach die Natur gewählt und trotzdem Stadt in der Nähe zu der Bezirksstadt Piribabui, was ungefähr eine Autostunde von dem Großraum Assunción entfernt ist. Und so sehe ich die Vorteile. Ja. Man kann die Kinder bei sich haben, die zur Schule schicken, damit die normal aufwachsen, die normale Sprache lernen, die normale Lebensverhältnisse kennenlernen und man kann den Kindern auf jeden Fall zusätzlich falls notwendig, natürlich die entsprechende Lehre in Form von Privatlehrer dazugeben. okay? Ja. Sondern einfach nicht nur reden, sondern einfach was tun. Und das ist das A und O. Also in diesem Sinne, stell weiter die Fragen, frag den PIT, beziehungsweise abgekürzt, im Hashtag frag PIT, sende eure Fragen, für diejenigen, die es nicht veröffentlichen wollen. Unten in den Kommentaren schreibt ruhig mal. Ich werde sicherlich zumindest einmal wöchentlich, wenn nicht zweimal wöchentlich, eure Fragen gerne beantworten. Und äh, bleibt gesund auf jeden Fall. Bereitet euch richtig vor. Stellt viele Fragen. Und vor allem lässt die Frage nicht unbeantwortet, sondern bohrt weiter nach, damit auch ihr richtige Antworten bekommen. Okay. In diesem Sinne, also ich meine, ich könnte euch etwas helfen damit und wir werden uns sicherlich in Paraguay sehen und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Wie gesagt, also unser Team ist gerne und steht gerne zu eurer Verfügung. Ich persönlich selbstverständlich auch in Form von Videos als auch persönlich falls mich jemand anruft, wir können gerne uns über sämtliche Themen unterhalten. Also in diesem Sinne, Likes nach oben wie immer, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt und links werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Paraguay Life Kanal empfehlen. Also mach's gut und immer Kopf nach oben, gute Laune behalten und bis dann, wir sehen uns, ciao, ciao.